Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Infinite Warfare. Äh, ich habe eine Granate auf meine Freunde geworfen. Was ich nicht wollte und das sind viel zu viele Bots. Ja, haha, bist du lustig. Wollte mir vielleicht noch retten da? Irgendeinen davon? Ja, ich springe mich einfach hier direkt. Das Level ist verdammt schwer. Kann das sein? Okay, die Granaten hier sind useless. Am besten ist wirklich das Hacking-Tool. Ich nehme mal den da unten einfach und spreng mich direkt. Der ja, da könnte noch was werden. Okay, eine überlebe ich. Und rein, rein, rein, rein, rein, rein. <lacht> äh, ich muss eventuell kurz Pause machen, weil ich eine Pizza bestellt habe. Die kommt dann irgendwann, wo ist mein Handy eigentlich? Ups. Ich sollte da vielleicht noch kurz gucken. Ich hole das ganz kurz. So, nur falls irgendwas wäre. Sie denken, das waren alle? Wäre zu schön, um wahr zu sein. Warten wir es besser nicht ab. Ich glaube, ich habe hier richtig gemacht. Ich kann mich auch vorlassen eigentlich ich muss mich das sechse durchdrücken weil ich bin eher der einzige die scheiß Türen bedienen kann da steht jemand das könnte ein Zivilist sein ja das sind Geil. sie okay na ländliche über den minen dort ist recht kapten so zurück zu raven 1 und für evakuierung bereit machen okay ich erstatte der red ein lagebericht gut hergehört wir schaffen diese leute hier raus ich muss die kop da drin genau sehen wir Wieder ich muss sie mal anschreiben. Weil die sind so schön symmetrisch, aber der Sound kommt halt von links oder rechts und das ist dann das Problem. Macht ihr zwei eigentlich auch was? Drei, ich muss jetzt beide töten. Ich bin fast tot, ganz toll. Dankeschön. Zu weit weg. Ja? Deine Waffen. Der ist nützlich. Tja. Und die anderen. Feindlicher Scharfschütze! Auf dem Steg! Help hoch! Das bugt auch in der Gegend rum. Nice. So. Okay, aber ich muss alles in sagen, das Spiel hat mich jetzt echt gefesselt bis jetzt. Irgendwie mag ich das. Sie haben das futuristische Setting äh, recht gut umgesetzt tatsächlich. Meiner Meinung nach. Es hat zwar sehr viele Star Wars Vibes dabei, aber es ist cool. Es ist echt spannend. Ich feiere es ein bisschen. Ja, Omar, du hättest es noch geschafft, wenn du schnell gemacht hättest. Fever, Raider, sind auf Position. Wie ist der Status? Auf und davon. Kontakt mit Retribution gescheitert. Solareruptionen stören das Netz. Wir haben noch nicht bemerkt, dass wir hier sind. Feuerdisziplin, Wachbohren, keine Unfälle. Formieren. Ach, die Zivilisten haben es nicht gemerkt. Dachte schon, dass wir waren jetzt nicht gerade unauffällig. Commander Nick Reyes, wir werden Sie retten. Oh, Gott sei Dank. Bringen Sie uns hier raus? Ein Transporter wartet für die Evakuierung. Ma'am, was ist hier passiert? Die Kameras haben das erfasst. Ein SDF-Schiff kam wie aus dem Nichts. Hat das Feuer eröffnet und den Asteroiden aus der Bahn geworfen? Die Olympus war hier, Captain. Unsere Mächte haben uns angegriffen. Das war kein Unfall. Die SDF muss die Programmierung gehackt haben. Gab es noch weitere Überlebende? Wir waren noch mehr, aber die anderen... Dann gibt es nur noch Sie. Der Landeplatz ist da draußen. Geschützt von einem Hitzeschild. Das Material hier ist hochexplosiv. Verstanden. Also los. Wenn Sie den Weg zum Landeplatz freimachen, kommen die Bots hier rein. Wollen Sie Ihr Weg oder nicht? Holen Sie Ihre Leute. Wir werden zum Transporter rennen müssen. Ich bringe Sie zum Schalter, Captain, Aber mehr nicht. Sever, Raider richtet eine Landezone für die Zivilisten ein. Achtung, es wird heiß. Verstanden. Ich bin in Position. Okay. Dieser Hebel öffnet die Rolle Hoffentlich wissen sie was sie tun. Landezone offen, Fieber. Nur zu den Schatten. Du auf, Rainer. Marines, schützt eure Leute. Feuern sobald bereit. Wählt sie ab. Wir evakuieren im Nachtzyklus. Eines, wir haben besucht. 12 Uhr. so. Ich nehme jetzt einfach mal den da hinten. Es müssten fünf Kills sein. Zwei Hex habe ich noch. Kann ich die schon sprengen? So, du gehörst mir. So. Der war sauber. Der war super. Was war das? Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Holt den rein, hol den rein, holt den rein. Der Asteroid ist instabil, wir müssen hier weg. Ich gehe zu Ihnen. Nein, keine Zeit. Versammt die Scheiße. Ah! Jetzt will hier eine Oma auch. Okay. Wir warten noch auf Oma. Wir müssen los nach Surgent. Ich schaffe es nicht. Lasst sie mich hier. Mach ich mache nicht lang. Jetzt die Mission, weg hier. Okay, wir müssen weg. Surgent, Surgent, Was ist dein Befehl? Ja, nein, das äh, nein. Sorry, keine Chance. Sekunden gebraucht ja. Zwei Sekunden habe ich zum Abheben gebraucht Und dann nichts gewesen wäre Was soll das heißen? Hättest du mich auch da gelassen? Ich weiß nicht Doch, tust du Zögern heißt ein Loch im Schädel, Ray. Wir beide wissen das Es ging einfach nur so Es geht immer auch anders Nicht immer Seit wann? Sei du der Captain bist. Brücke an Red. Legen Sie los, Gator. Uns liegt ein Notfallbericht vor, Captain. Wann sind Sie da? Wir kommen jetzt rein. Sie werden sofort auf der Brücke gebraucht. Roger, wir haben Zivilisten an Bord. Verstanden. Bereiten ja alles vor. Ende. Man kann nicht immer alle retten, Tag ist noch nicht so auch wenn man es noch so sehr will. später auf die Brücke, Corporal. Ja, Sir. Bringen wir dich auf die Brücke. Soldier hat richtig gehandelt. Es tut mir leid, aber... Was ist passiert? Ein Notsignal von Farron. Sollte auf ihrem Hut sein. Tigers wird angegriffen. Haben wir Kontakt zu Faron? Sonneneruptionen stören uns. Beta versucht ihre Position zu bestimmen. Gab es Probleme mit der Aufklärung, Sir? Wir haben da draußen Leben gerettet, Ethan. Aber es gab ein paar Probleme. Was für Probleme, Ma'am? Star Sergeant Omar hat es nicht geschafft, Ethan. Tut mir leid, das zu hören, Sir. Gator, ich hab den Captain. Wir kommen jetzt rein. Ja, das Zor 4, das uns das sogar schon auch beigebracht hat. Du kannst nicht alle retten. Bist du sicher? Ja, die Tigris kämpft gegen die Olympus. Warum zur Hölle sitzen wir dann hier noch rum? Der Käpt'n muss anordnen, zur Unterstützung zu springen. Was denkt er sich? Wir müssen sofort hier... Fuck, das hat schöner zu sehen, ich will das Blaue wieder. Wie geil ist das denn? Hast du schon deinen nächsten Auftrag? Nein, noch nicht, Junge. Ich habe noch nichts vom Sars gehört. Dürfen wir denn nicht an den Schießstand? Commander. Ethan? Schieben wir es nicht weiter vor uns her. Voll geil, dass sie darauf reagieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es voll übelst geil. Ich feiere das. Die Brücke verriegeln. Aye, Signal der Tigris lokalisiert. Sprung zu der Position vorbereiten. Springen, wenn bereit. Aye, sir. Lieutenant Salter, Jacko's in Alarmbereitschaft. Ravens für Überlebende bereithalten. Rays, ich rechne nicht. Salt. Tu es einfach. Yes, ja, sir. Captain, der com offizier sagt, Sie haben eine Prioritätsnachricht vom Admiral in Ihrem Büro. Lieutenant Salter hat die Brücke. In Ihrem Büro, Sir. Nick Reyes. Drei, zwei, Wir glauben, Rigas Mission war, sich zusammen mit Artis zu zerstören. Sein so implantierter Transponder wäre zerstört worden. Und das fehlende Signal hätte die Feindflotte angreifen lassen. Stratcom kann nur vermuten, dass eine Invasion folgen sollte. Wir müssen darauf reagieren, Captain. Machen Sie es zu Ihrer Sache. Rain Sender. Captain, das Schiff ist in Position. Wir sollten sie daraus rausründen. Ethan, hm, was machst denn du hier drin? Reis, wir brauchen dich sofort draußen. Hey, ich komm ja schon. Die Cinematics sehen schon ein bisschen anders aus, tatsächlich. Aber nicht unbedingt viel schlechter, tatsächlich, eigentlich, finde ich. So, bring sofort ein Bergungsteam da raus. Da draußen ist niemand, Reyes. Gator, Info ans Flugdeck. Ich gehe selber raus. Ich begleite Sie, Sir. Captain, es gibt absolut keine Lebenszeichen. Ein Totalverlust, Sir. Eine Signalboje. ist nah. Ich hab sie. Wo ja, Sir. Hier spricht Admiral Salem Koch von der Olympus Mons. Das Unser Schiff Tigris liegt in Trümmern. Es gibt keine Ruhe für die Gegner der Front. Hm. Ich spreche nun zur Retribution. Wir werden sie innerhalb und außerhalb ihrer verblassenden Welt bekämpfen. Ihre Städte werden sich ergeben. Zerbrochen und schwach. Wir werden nicht scheitern. mars Das war eine Falle auf Wester. Die Tigers oder die Red mussten reagieren. Es war ein Hinterhalt. Corporal Brooks hat recht, Captain. Brooks ist kein Corporal mehr. Sie sind jetzt Sergeant. Sie sind der Kommandant der Marines auf diesem Schiff. Eine Ehre, Sir. Kontaktieren wir Admiral Reigns jetzt, Commander. Nein. Staff Sergeant Omar sagte, man muss die Mission wählen, nicht umgekehrt, und genau das machen wir. Also los, Ethan, aufzeichnen. Roger. Stratcom schickt uns vor, uns erwischt es. Dieses Mal die Tigris, nächstes Mal die Red. Respekt vor dem Admiral, aber wir machen die Arbeit. Hissen wir die schwarze Flagge und knöpfen sie uns vor. Rechts, okay, so, Captain. Die SDF schützt alle möglichen Ziele. Da draußen. Wir werden das Blatt wenden. Wir legen zu Hause selbst einen Hinterhalt. Die Erde, Sir. Wir locken die Olympus nach Genf und schalten sie aus. Das ist mal ein Plan. Darf ich fragen, wie, Captain? Wir haben einen STF-Transponder. Er wurde dem Agenten implantiert, der Artis in Genf ausgeschaltet hat. Es war eine Selbstmordmission. Er hätte beim Tod des Agenten aufgehört zu senden. Wir hätten unsere Geschütze verloren. Und Sie, Ihr Transponder-Signal. Und das führt zum Angriffsbefehl. Die Flotte würde sofort angreifen. Einbindung. Die Geschütze sind aber noch da, Sir. Das muss die SDF ja nicht wissen. Wir werden Sie überraschen. Artis greift die Flotte an. Eine Täuschung. Wir richten an und Sie kommen zum Essen. Und die Retribution? Die nehmen wir aus dem Spiel. Hat genug gelitten. Lichtschlucht weit außerhalb der Atmosphäre. Die Reaktionszeit aus der Entfernung wäre erheblich. Wir könnten nicht helfen. Ein Sprung in die Atmosphäre wäre katastrophal. Allein die Druckwelle wäre vernichtend. Hoffentlich kommt es nicht dazu. Ethan, Taktik auf die Karte, Bericht vorbereiten und direkt an Stratcom schicken. Ja, yes, Das könnte das Blatt im Krieg Wenden Captain. Ich zähne darauf, Brooks. Bereiten Sie Ihre Leute für den Einsatz vor. Ja, yes, Mac, sorgen Sie für genug Energie. Captain, ich will dieses Schiff-Race. Holen wir so Salt. So, ich muss. Ich Sorry. Ich Befehl. Welchen Kurs soll ich eingeben, Sir? Das ist das t -Hip. So, ich bin wieder da. Ähm. Wo ist Ethan? Wo ist mein Ethan? Nein! du. Na gut. Machen wir weiter. Ich spiele auch ein bisschen. Meine Pizza ist halt schon da, aber das geht schon. Ich mache die Folge noch fertig. Das ist unsere letzte Chance, die Karte aufzuräumen, Sir. Wenn nicht, setzen wir einen Kurs nach Hause. Ihre Entscheidung. Wir legen los. Wir los. Lieutenant, wir haben heute unvorstellbare Verluste erlitten. Captain Order, Captain Farron. Staff Sergeant Omar. Gefallen auf Wester 3, Sir. Eine Schande. Aber ein guter Mann. Ein guter Marine. Er starb in meinem Dienst. Das ist nicht Ihre Schuld. Spätere Einsicht können wir uns momentan nicht leisten. Ich wurde informiert, Stratcom hat ihre Genf-Initiative gebilligt. Auf ihr Geheiß wird der Gefangene zum unser Hauptquartier gebracht. Ein Sanitätsteam wird den Transponder aus dem Subjekt entfernen und anschließend verbrennen. Ich fliege einen Raven zum unser hq Das wird dann unsere Einsatzzentrale. Wenn alles wie geplant läuft, erhalten die SDF-Flotte und die olympus monsters das Angriffssignal und dringen in unseren Luftraum ein. Dann fallen unsere artis geschütze Gut gemacht, Captain. Rains Ende. Bereit für Sprung. Ab nach Hause. Amen. Kollisionsalarm aktiv. Los in drei, zwei, eins. Evaluierung. Guter Sprung. Präzision 0,98. Sie machen das immer besser, Gator. Doch besser auf dem Motorrad. Da will ich mal mitfahren. Und ich will ein Rennen. Jetzt kommt der Sprung. Schweben bei Eintritt. In drei, zwei, eins. Gericht. Fehlertoleranz 0,0. Perfekter Strom. Nice. Geflogen, ein Grundstück bei dieser Cruise. So viel ist klar. Gehen wir aufs Flug, Dick, Captain. Okay, ich sehe ein Problem bei diesem okay, Plan. Bringen Sie sich nicht in Gefahr. Ich rufe Sie wieder. Springen dieser Atmosphäre gehen nicht. Verstanden. Sie haben die Brücke. Und zwar eigentlich. Äh. Ah, sollte war das eben. Sollte der Transponder ja dann funktionieren, als der erste Angriff startet. Und wenn er jetzt erst den Angriffsbefehl ausgibt. Ist das nicht verdächtig? Ich meine, die rechnen ja damit, dass es das vor keine Ahnung wie vielen Tagen passiert ist. Wir fliegen unterdessen rum, wir haben den Krieg und so. Und plötzlich stirbt er, oder stirbt er in Anführungszeichen. Und dann sollen sie random angreifen. Das ist ein strategisches Meisterwerk. Oder? Du bist degradiert und ich gebe die Befehle. Ich sag ja, wir sehen die Erde wieder. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Also Ich sehe da ein bisschen einen Fehler im Plan, aber super. Ah, das ist nicht super konform hier. Skipper, wie sieht's aus? Gut. Die Red schafft das schon, dank Ihnen. Cool. Es wird Zeit zu gehen, Rails. Ja, ja, ich komme ja schon. Ich muss durch die Glasscheibe, kann ich nicht machen. In den ganzen Trümmern gibt es jede Menge Verstecke. Artarts und Sucher sollten helfen, die bösen Jungs zu finden. Und welchen Sniper? Damit kann ich den Schalldämpfer wieder ausgleichen. Und die Präzision ist eigentlich auch ziemlich auf Max. Das heißt, ich nehme hier noch den Schaden ein bisschen hoch. Ein Scout Visier mit RAM-Servo und... Machen wir das noch ein. Taktik passt für mich. Außer die. Oh, wir haben vieles bekommen. Hm. Der Wolf ist auch cool, aber ich mag das Raider irgendwie einfach sehr. Der Plünderer sieht auch geil aus. So, wir nehmen die Danke, Ausrüstung mit. Tan-Variante Stadt habe ich einfach nie auswählen können. Auf, Und lassen Sie diesen Bastard nicht aus den Augen. Dem Gefangenen wird einiges blühen. Lassen Sie ihn am Leben? Genfer Konvention, Artikel 3. Schade. Platz machen! Wir lassen ihn am Leben. Lieutenant, Captain, nach der Sache mit der Tigris. Ich wünschte, ich könnte mitkommen. Ich kenne das Gefühl, Boss. Marines verladen alles in die 1. Raven 2 ist für sie. Das ist die 2. Ah, ich hab die 3, stimmt. 2 ist für sie, die andere für Salter. Aber anscheinend ist noch was. Ich geh mal zu ihr. Ja. Ja, was ist denn jetzt? Äh, uh, das ist mein Schiff. Hä? Das ist doch mein Schiff da drüben. Ach so, ich muss... Ah ja, wir sind wieder im Einsatzschiff. Ist das ist das Richtige? Wahrscheinlich nicht. Ja, ich suche die ganze Zeit mein Schiff, toll. Ah, da ist Soldier. guck mal. Los geht's! Möchte sie sprechen. Rufzeichen Echo 6. Auf das Hut legen. Mal sehen, was da unten so los ist. Verstanden. Hast du ein Auge drauf, Salt? Wie ein Adler. Captain Reyes. Major. Der Typ ist ein harter Nuss. Wir müssen ihn schnellstens zedieren. Echo ist nah dran an unser Gebäude. Die Stadt ist leer. Der Konvoi kommt schnell voran. Wir treffen Sie und den Admiral im Sanitätssaal. Ihre Ankunftszeit? Drei Minuten. Ich schaff's in zwei. Roger Ende. Gute Abtrennung. Atmosphäre in einer Minute. Raiden geht runter. SCAR 1, 2, erbittet Wiedereintritt. Verstanden. Winkel stimmt, Erlaubnis erteilt. Wir kommen zurück. An alle Kontakt zu Echo-Einheiten unter schwerem Feindbeschuss. Das ist unser Convoy-Race. Da müssen wir hin. Roger. Konvoi in Sicht. Zeitlich heranfliegen. Sponde nicht verlieren. Verstanden, SCAR 1 verfolgt. Bring uns da runter, SORT. Verstanden. Ethan, du übernimmst. Ich kann nicht näher ran. Salt. Deckung geben. Warten auf Bericht. Gebe Deckung und warte. Finde den Truck, Ethan. So, und ich beende jetzt. Ich guck mal kurz, wo der letzte Kontrollpunkt ist, sicherheitshalber. Ich kann... Perfekt. Das heißt, wir starten nächstes Mal da wieder ein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf für euch hat gefallen. Ich find's voll geil. Also es macht echt mal wieder Spaß. Die letzten zwei COD waren echt ein bisschen Kampf, aber das ist voll geil. An also, mir gefällt's. Super. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!